Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, im letzten Part haben wir äh, uns die Umdrehboden-Galaxie und die Test Surfen Galaxie äh, schon mal angeschaut und auch ähm, die, das Honigbienenkönigreich. Aber äh, noch sind wir nicht fertig im Honigbienenkönigreich. Ein Stern gibt es für uns noch dort zu holen. Und den, den nehmen wir uns jetzt vor. Ja, also auf jeden Fall, wir hatten coole Galaxien im letzten Mal und Nachdem wir jetzt gleich das Honigbienenkönigreich vorerst äh, abschließen, werden wir auch eine weitere neue Galaxie sehen und Gegenangriff der Stinkkäferfamilie steht hier an. Ja, und wir sehen es. Beim ersten Mal haben wir der Honigbienenkönigin geholfen. Dann haben wir hier auf dem Wachpostenturm ähm, die Stinkkäferfamilie äh, angegriffen, weil die den Turm einfach eingenommen haben. Und jetzt gehen, wollen sie ihre Rache haben und ich finde das eigentlich sehr, sehr cool, das hat so eine, so eine kleine Story, die gar nicht so erklärt wird, glaube ich, oder? Ah, die ganzen Stinkkäfer, die ganzen Stinkkäfer ist hinter mir, ja. es gibt so eine, so eine kleine, indirekte Story, also die wird zwar nicht, äh, zumindest meistens nach, nicht äh, direkt äh, angesprochen, aber es macht halt schon Sinn, nachdem wir sie jetzt vertrieben haben, um, dass sie jetzt noch mal angreifen. So, ich weiß aber gar nicht mehr, wo man hier weitermachen musste. Ist schon ein bisschen her. Ich glaube, ich musste hier hinten lang. Ich kann mich aber auch irren. Auf jeden Fall musste man hier irgendwann mal hin. Ich weiß nur nicht, wieso. Auf jeden Fall ist hier eine Röhre. Weg mit euch, ja pflanze ähm, okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oh man, das war ja nix. Irgendwie ist gerade die Sicht richtig kacke hier, um äh, die Dinger zu treffen. Ja, das ist schon besser. Dumm. Oh, das war dumm. Äh, schnell mal wieder ein... Leben holen. Okay. Um, okay. Das war eng. Zwei muss ich noch treffen. Ich finde das irgendwie gerade schwer, die einzuschätzen. So. Ich würde sagen, ich sterbe mir erstmal das Tier in der Mitte. Oh. Hm. Umsonst in Gefahr gebracht, verdammt, oh man, ja, gut, das passiert wohl. Hätte ich einfach direkt runter gehen sollen, um mir den äh, Super Stern zu holen. So, aber wir sehen hier schon mal. Uh, so, ich weiß, wo es lang geht, wir so, hier rüber und na, du bleibst hier. Du bleibst hier. Da ist sogar ein Sechs-Leben-Pilz. Den schnappen wir uns natürlich. Hier war ja letztes Mal ein Wikler noch. Aber diesmal ist das nicht der Fall. Oh mein Gott, ich bin beinahe runtergefallen. Ja, das lassen wir mal lieber. Ich weiß gar nicht, wo ich genau lang muss. Ich weiß auch nicht, wohin die Röhre mich führt. Ich, ich glaube, aber die führt mich nach unten wieder. Warum lasse ich das mal? Ich habe eine Vermutung, wo ich lang muss. war klettern wir jetzt hier wieder den Pfahl hoch. Und ich guck mal, geht das? Kann man hier hochfliegen? Ach du nein, nein. Ja. Und das sind wir glaube ich zum ersten Mal gestorben, oder? Kann das sein? Na, ja, ärgerlich. Guck mal, kann man... Ich glaube, hier konnte man nicht hoch. Kann man, glaube ich, nur mit äh, rückwärtsspringen hoch. Ja, man kann auch keinen Wirbelsprung machen. Okay. Ähm, ist ja nicht so schlimm. Ist ja kein weiter Weg, den wir wieder zurücklegen müssen. Das haben wir uns angeschaut, den anderen Kram. Also würde ich mir den jetzt auch nicht nochmal angucken. So, und nicht schütteln jetzt, wenn man hier in der Blase ist. Sonst zerstört man die Blase und man... Ist er mitten in der Luft über dem Abgrund. Aber das wollen wir ja nicht. So. Der ja, mit dem Bienenanzug. Mit dem Bienenpower-up. So. Hochkraxeln Mario. So. Lol. Nein. Ach, verdammt. Das sah seltsam aus, das mache ich noch mal ganz kurz. Ich möchte nochmal probieren. Dann eben nicht, aber es sagt komisch aus. Ich war ganz kurz, stand einfach nur auf dem äh, Käfer. Und er hatte extrem Angst, obwohl ich auch nur Bienen Mario war. Das ist interessant. Da sind leider keine Münzen in dem Gras. Hätte ja sein können. So, aber diesmal bitte richtig. So, ganz knapp geht das irgendwie. Ich weiß nicht, muss ich hier hoch? Ich, ich, ich weiß nicht genau. Ist das richtig? bin mir extrem unsicher ich hier hin? Ich kann es trotzdem killen auch wenn ich spielen Mario bin oder muss ich, Oder muss ich einfach nur hier lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch ich glaube ich musste nur hier lang Ja, so genau weiß es dann doch nicht mehr Ah, die Nachbarn machen mal wieder stumm kannst du nicht mal mit ihnen reden aha ja ich, ich glaube ich erinnere mich ja, ich kann mich auch erinnern dass mir das selbst passiert ist dass ich diese mission immer äh, da hochgeflogen bin warum auch immer aber jetzt haben wir gleich einen schönen bosskampf so und die blüte hilft uns hier rüber zu kommen und mal leben auffrischen so und drüber. Und da haben wir auch schon direkt unseren kleinen gegner den käfer und wir müssen auf dem drauf stampfen aufpassen hier ist ein wasser teilweise das wollen wir natürlich vermeiden und oh. zweite phase da fliegt er Also das ist äh, ein bisschen sehr gemein die phase und auch nicht so einfach aber wir können uns hier an den honigwaben festhalten und ihn leider nicht treffen, leider. Oh, schon wieder so eng. Na komm. Und getroffen. So. Letzte Phase, er wird ein bisschen aggro. Und die Phase ist wirklich, also ist wirklich sehr, sehr schwer ihn zu treffen, weil ähm, ich glaube, er dreht sich auch teilweise auf die Seite, ja so wie gerade. gar nicht so einfach. Ich muss ein bisschen Glück haben, auch glaube ich. Aber getroffen haben wir ihn. Und das war mein schöner, netter Gegner aus der Stinkkämpferfamilie. familie Ja, leg dich nicht mit Bean Mario an. Du wirst es bereuen. Ich, ich, ich mag die Musik. Ich mag echt die Musik, wenn, wenn man Sterne sammelt. Das ist echt cool. So. Und Stern Nummer 9. Und wieder ein paar Sternteile. Naja, oh komm, speichern wir mal. So und ich gucke gerade auf die Zeit. Ja, okay. Ja, das sollte auf jeden Fall noch passen. Schauen wir uns die Bowser Juniors Robofabrik an der endboss hier und ich finde das ist sogar einer der coolsten endbosse der äh, von mario galaxy vielleicht auch von mario galaxy 2 also ich mag den boss sehr sehr ich finde ihn extrem cool dementsprechend bin ich gespannt lange nicht mehr gespielt wie gesagt das letzte mal damals beim race und die musik ist einfach grandios Ich würde sagen wisst ihr mal was ich bin mal kurz leise und mache die musik euch ein bisschen lauter Ich glaube das ist doch nice, oder? Also jetzt wieder ein bisschen leiser geschraubt die Musik. Das kann ich ja zum Glück alles live machen. Wenn auch ein bisschen umständlich. Aha, ja, du bist weit gekommen. Aber für ein wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Los Megabein, zeig ihm die Macht des großen Power-Sterns. Uh, mega bein und man sieht das verdammt geil aus in 1080p und sogar in 60 fps ihr, ihr müsst ja bedenken das spiel lief originalerweise äh, nur mit 50 fps weil es ja weil es mit pal zu tun hat wir haben ja in europa nur unsere 50 hertz und damit 50 fps am fernsehen um, das war damals ja noch Standard so zur Zeit der Wii. Und auch was dass wir nicht runterfallen. Das war knapp. Wir müssen hier den ganzen äh, Megabein hochklettern. Das finde ich auch mega, mega cool. Ja, aber 60 FPS ist 60 FPS und dann noch so eine schöne, wirklich, wirklich schöne Auflösung. Das ist einfach nice. Tja, da sind wir wohl. Und er hat einen Schutzzaun. Wow, die Musik, die kommt mir aber so vor, als ob ich die noch gar nicht kannte. Das Problem ist... da ähm, kommt. Ihr seht, ich habe da jetzt ein Loch reingemacht, aber ja, ihr seht es. Ähm, der, ähm, Repariert wieder, aber wenn man es richtig gut ansteckt kann man die auch dann drüber leiten und ihr habt es gerade gesehen das war wirklich mega nice gemacht ja und das war jetzt ein bisschen sehr schwach also der boss ist echt nicht schwer überraschenderweise ja ich habe eigentlich gedacht, das wird ein bisschen länger dauern aber dann wohl eben nicht du, du, du, du, du, du, du, du, einen großen stern erhalten ja das hat halt echt nicht lange gedauert knapp drei minuten aber die musik war echt geil und den großen Power-Stern geben wir natürlich zurück an rosalina und eine weitere kuppel öffnet sich für uns Der dreibeinige Riese. Zehn Sterne haben wir und die Galaxie ist komplett. Ja, und neue Galaxien haben wir im Badezimmer entdeckt. Der neuen Kuppel. Ja. Das ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternwarte an. Ähm. Um. Irgendwie. Ja, okay. Irgendwie hat gerade der Knopf nicht funktioniert. Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternkraft zurück und das Kraftfeld wird größer. Die Sternwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Wenn die ganze Kraft zurückerlangt ist, können wir bis zum Zentrum des Universums reisen. Das ist der von hier aus fernste Ort im Universum. Oh, eine neue Kuppel wurde aktiviert. Ja, der fernste Punkt des Universums, da ist Peach. Wow. <lacht> Super gemacht, Bowser. Wir nennen die wieder wiederbefreite Kuppel unser Badezimmer. Die Karte, die ich dir vorhin gezeigt habe, zeigt nicht nur die Kuppeln, sondern auch die entdeckten Galaxien und verschiedene Infos. Wenn du vergisst, wo sich eine Kuppel befindet, komm und frag mich. Vielen, vielen Dank äh, für die Information, schwarzer Luma, aber ich brauche zum Glück deine Hilfe nicht, weil ich mich doch ganz gut auskenne. Ja, wir können jetzt in die Kuppel, äh, Badezimmerkuppel, aber wir haben ja ein paar Sternteile gesammelt und wir haben, guck mal wie viel der Luma will, 400 Genau deshalb habe ich überlegt, ob ich noch Zeit habe. Ich wollte eigentlich den Luma vorher machen, vor dem Boss. Das war's, das war's. Mein Bauch voll. Dann wollen wir loslegen. Verwandlung. Ähm, ich wollte eigentlich erst den Luma davor machen, aber ich wusste nicht, wie lange ich brauchen werde. Darum mache ich das jetzt hier nach dem Boss. Ist auch nicht schlimm. So, und zwar die Käsefabrik. Mampf den süßen Kuchen. Ja, ich, ich war mir nicht sicher, ob es die äh, Aufgabe ist, aber ich war mir relativ sicher, dass es die Aufgabe ist, die der Luma hat. Und ähm, ich würde sagen, das ist doch schon eine recht schwere Aufgabe. Also zumindest, wenn man äh, nicht absolut geduldig ist. Aber ansonsten, ja. Keine einfache Aufgabe. So, immer schön aufpassen. Ich denke, ihr seht ja, was hier passiert. Der Boden geht immer wieder. Äh, bewegt sich und immer wieder neue Löcher formen. Einfach gucken, dass man nicht runterfällt. Aber ich sehe jetzt ganz schon mal gut. Ich kann nicht mehr. Halt durch, du hat hasse Dreck für deine Nase. Da wollen wir doch natürlich zugreifen. Du, du, du, du, du, du. Oh mein Gott, da wäre ich beinahe schon gestorben, weil ich das nicht sehen konnte. Und das hier ist echt gemein. Ja, da wäre ich beinahe wieder gestorben. Einfach weil es wirklich sehr gemein ist. Also am besten mein Tipp einfach äh, Zeit lassen. Ihr habt genug Zeit, um äh, hier vorbeizukommen. Ihr habt keine Zeitbegrenzung. So. Und wir sind fast da. Oh mein Gott, da wäre ich beinahe runtergefallen. Wir haben einen paar gestellt. Okay, ähm, sorry, ich habe wirklich gedacht, das wäre ein bisschen schwer. Ich liebe Münchschokolade. Hey, wir kehren um. Da hinten war noch Captain Toad. Und den Stern haben wir. Ich überlege, mal ich noch einen Stern, weil... Kann halt, der nächste Stern wird halt vermutlich wieder ein bisschen länger dauern. Tim. Mampf den süßen Kuchen. So wieder ein paar neue Sternteile und wir haben eine neue Galaxie entdeckt im Badezimmer. So, speichern wir mal. Und dann geht's auf ins Badezimmer. Komm, ich mach noch einen Stern. Einen können wir noch machen. Er wollte der Part ein bisschen länger, aber so finde ich ihn auch. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich will gerne noch ein bisschen länger spielen. Das Spiel macht das Spiel macht richtig viel Laune. So. Äh, du hast nichts zu sagen. Okay, dann gehen wir einfach gehen wir einfach weiter. Äh, uh, ich würde sagen, ich mache die hier, weil ich glaube, die Galaxien sind immer kürzer. Testball. Ach du, ach du Scheiße. Ja, letztes Mal hatten wir Test Surfen, diesmal haben wir Testball. Und das ist, glaube ich, einer der schwersten Sterne im Spiel der wirklich sehr sehr viel naja frust <lacht> machen kann also ich, ich glaube diese version des des ball uh, des balls geht es sogar noch aber einfacher ist er noch nicht ja ähm, wir können hier so einen ball übernehmen mit einem stern drin oh, aber der das dass du hey hey wenn du auf den sternball steigen willst dann hör gut zu was schild hilft dir zu dir zu sagen hat also spring auf den sternball Gut. Ähm. Ja, wir haben hier einfach mit Hilfe von Neigen kann ich halt äh, das hier alles steuern mit A springen. Ja. So. Hier können wir noch nicht runterfallen. Ihr seht, das ist noch relativ einfach. Also man muss schon springen, wenn man hier runterfallen will. So, und jetzt hier runterrollen. Und die Musik wird immer schneller, je nachdem, wie schnell wir laufen. Und ähm, ich, ich gehe hier einfach den sicheren Weg. Ich verstehe auch nicht, wir sehen hier, wir haben hier wieder diese zwei verschiedenen Gumball-Arten. Ich weiß gar nicht warum. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Gibt das dafür einen Grund? Oder sind das irgendwie Sachen, die vergessen worden sind beim Release? Und hier rüber. Und oh, da Und... Wow, das ging überraschend einfach. Also wirklich, das, das ging überraschend einfach. Ähm, ja gut. Dann warum nicht? <lacht> ja. Äh. Gut, ich, ich weiß, es ist... Also Testball oder Test Surfen. Ihr könnt euch denken, wenn es Test heißt, gibt es später nochmal eine richtige Version. Ähm. Ja, es wird nochmal eine schwere Version von diesen, Mini, von diesen beiden Minispielen geben. Und das wird nicht so einfach werden. Und wir haben eine neue Galaxie entdeckt. Ja, und ich würde sagen, wir haben doch wieder einige Sterne geholt heute. Und ich danke euch vielmals wirklich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter bei Super Mario Galaxy. Bis dann, schau, euer Rocky.